Aldo, Jens, meine lieben Gustini-Feinschmecker, hier haben wir den Banda Rossa, ein unerreichbarer Balsamico. Es wird nur eine sehr limitierte Menge produziert. Er kommt direkt aus den ältesten Holzfässern der Familie Giusti, aus den Jahren 1600 bis 1700. Wirklich ein Elixier. Probiert mal, achtet auf den Geschmack und den Nachgeschmack. Was denkt ihr? Wow, schmeckt nach Holz. Genau. Ich wusste, ihr seid Kenner. Die Holzfässer sind richtig alt und geben diesem Balsamico den besonderen Geschmack. Im Bandarossa schmeckt man die Tradition. Dieses Holzfass ist ungefähr 150 bis 200 Jahre alt. Ganz genau wissen wir es nicht. Wow. 200 Jahre! Solche Holzfässer benutzen wir, um den Bandarossa herzustellen. Passt zu Gerichten wie Spargel und Parmesan oder Tortelloni, Risotto mit Parmesan, ein wirklich hochwertiges Produkt. Man muss auf den Nachgeschmack warten, um die Komplexität zu verstehen. Genau, passt zu allen Lieblingsessen, aber auch zu Pasta-Soßen. Ich habe ihn einmal mit einem Amatriciana probiert und das war sensationell. Er kann wirklich jedes Gericht bereichern. Wunderbar, wirklich toll. Es freut mich, dass er euch gefällt. Auch Giuseppe Giusti wäre zufrieden.